Der erste Blick auf diese Planung einer zentral in der Wohnung gelegenen Wohnküche zeigt sechs aufeinander abgestimmte Bereiche. Aus dem angrenzenden Wohnzimmer bietet die grifflose Küche einen aufgeräumten, ruhigen Eindruck. Folgt man der Küche auf der linken Seite, finden sich große Schubladen für seltener Genutzte. Hier schließt sich dann der optisch hervorgehobene Essplatz für 5 Personen an. Große Arbeitsflächen lassen den Kochprofi Platz, wo er ihn benötigt. In den raumhohen Schränken finden sich Backofen, Dampfgarer und Vorräte. Das Glasregal mit Steckborden und weiteren Arbeitsbereichen schließt an die Hochschrankzeile an. Eine voll ausgestattete Bühne für den Gastgeber.